Einen schönen guten Morgen. Tag 2 von unserem karnischen Bike Trip. Mir heute im Vordergrund ja wohl. Für noch nicht geschafft. Aber dafür ist eine ganz eine nette Aussicht da draußen Da ist die Altstadt mit der Kirche Da hinten sind wir gestern gekommen, da draußen ist der Pader Und das Wetter hat halt auch relativ gut angesagt Schaut zwar noch nicht so aus, aber das kann man jetzt mit der Bewölkung nicht sagen Wir haben ein bisschen eine labile Wetterlage über Europa bzw. über die Alpen Und das kann jetzt echt teilweise dann voll schön werden Gestern Nachmittag oder schlecht angesagt, war also es dann wolkenlos Und in der Früh wolkenlos wird es bewölkt So Solange es nicht regnet, ist uns das egal Ja, geht ein Stück auf das Feld, die ganze Party und dann tragen zum Volaya See Volaya See da war ich als Kind relativ offen meine Mama ist von Kärnten und da sind wir aber auch nur von der Kärntner Seite mehr von der italienischen Seite über die Staatsgrenze und vom Volaya See geht es dann wieder ein Trail Retour auch. also, lassen wir es kochen ruhiger Auto wunderschön, sehr ruhig, ja ein paar Drittel haben wir schon hinter uns Also, die Autos sind echt wie ausgestorben. Sehr, sehr schön. Volle. So, wir sind vor dem letzten Dörfel, Collinetto, Colinet glaube ich, heißt es. Ihr ja. ähm, ja. es, es ist richtig, richtig krass verwinkelt da drinnen. Und die haben es total cool gemacht, die ganzen Häuser mit so alten Büdern. Vom Winter mal so oder unsere also malereien echt total ja. strange und von der Alpini Voll für erklärt und darin herrscht echt Ruhe Also man trifft zwar ein paar Autos, die was jetzt zum Wandern fahren am Wochenende Aber das wars und ja, für uns es jetzt da hinten eigentlich durch die Fösswand auf. Wow. So der Plan So, jetzt ist die mal fast bestimmt yes. ähm, Jetzt gehts durch den Wolaya-See. Schauen wir mal in den Funk hin und dann geht es uns in den Kragen. Ja, der Schweine als Fallschuss hat nicht lange gedauert. Wir haben jetzt die Richtung eingeschlagen, bis jetzt geht es noch, aber fordert schon. Cool. Warte, war da gerade richtig zum Kämpfen so, im Uphill findet man da, ich weiß nicht was das einmal war Wahrscheinlich eine Wasserfassung einmal aus Kriegszeit, auf jeden Fall eine krasse Gundmag eben, also richtig schön, Stallblau. Ja und da auf die geht der und der Dreh. Euch war schon das ist ein flowiger S3 bis S4 also einfach was zum Cruisen und das ist echt perfekt Aber das freut mich Mal cool, kann nicht einmal die Kraft die fahren Nein Dass man die Kraft und die doch gefahren hat Auch ja, ist echt lustig Kannst du was sehen? Ja Weiter sind wir schon gekommen Schlimmer übrigens dann die Felsmanns zu lang auf ist sehr interessant Boah Ahhhh Wow, ich sag's nicht das vor uns, aber so cool, man sieht immer mehr. Wow, wunderschön. Gut, wir sind schon beim Tron. es ist es Ist ja nichts mehr mit vorne? Aber ich sag's gesagt, die sind geil in Vigo. Genau Perfekt das, was Enduro. Ja. Nur noch geil. <lacht> weil also, das flowige ist schon mal okay, aber ich mag ja mehr, wenn es technisch ist, weil dann ist das nur noch geiler. Ja, Und das, das ja. fordert halt richtig, sowas. Und das kann ich nicht lang nur und steil genug sein. Also, ich freue mich echt auf die Abfahrt. Vor allem, vor die Trickserei. Man muss wahrscheinlich also ein paar Stöhnen, drei, viermal Mal probieren, nochmal umspringen und so. Es ist echt eine geile Sache. Sehr cool. Also, die Fahrfreude auf den Dreh steigt ja, mit immer der mehr. Ja, schau es mal bitte. Ähm, Bombe. Wie gesagt, schreibt es dir was in die Kommentare vor der Gegend, wo Karnische sie was ist ob ihr da erfahren habt, ob sie so wisst. Ist sicher eine coole Sache. Die Touren gehen auf Ride und Komod jetzt aus. Ich habe jetzt eine Kooperation mit Ride. Und da geht einiges jetzt raus. Also die nehmen das richtig ernst und tack mir voll. Ähm, in Summe sind also ungefähr 500 Touren, die nicht veröffentlicht sind, noch gerade in die Gegenden da. Also da kommt noch einiges. So, von da unten sind wir gekommen, bei der Hütte vorbei. Und so schaut es bei uns jetzt aus. Das ist unvorstellbar, seht ihr da oben. Alles die Stellungen noch von damals. Wie krass, die haben da einfach den ganzen Berg durchlöchert. Das sieht man jetzt auf der GoPro nicht. Da hinten in der Fösel und drin haben sie so, so würde sagen, die ganz kleine. Ja, genau. Wahnsinn einfach. Alles reinbetoniert. Einfach heftig, grausame Zeit. Da oben sieht man ein bisschen was. Und da geht es ja. jetzt für uns auf. Ich finde es halt krass. Wenn man denkt, ähm, das ganze ist 100 Jahre her und im Prinzip damals war es halt natürlich für das Vaterland und für die Ära in Kirchzirchen und so aber Wenn man denkt, jetzt 100 Jahre später, was jetzt die Welt beschäftigt, ist es einfach so heftig, um was das geht, oder? Ja Und Grenzen, man hat es in Corona gesehen, waren immer schon heiße thema also scheinbar Grenzen sind, sind immer etwas, wo man sagt, muss mhm. gemacht werden, wo es nicht gemacht werden Finde ich ja total interessant, warum das immer noch so ist aber ja, das ist großpolitisch, da können wir wenig entscheiden. Wow, schau, singt das bitte! Uh. Ja, Wahnsinn. keine Worte da, die sind Wahnsinn. echt keine Worte, die wohl auch also, sind. Mit den Lichtkräutern, ja, unbeschreiblich. Einfach unbeschreiblich, ja. Mit den massiven Bergen da, da. Wow, schaut das ist cool <lacht> Banker kann wie da kann das Zeug fotografieren, dass wir so es für die Nachwelt in zwei und es Jahren anschauen. Der <lacht> <lacht> Dreh war bis jetzt echt wachs. Ja. Boah, also, das war echt ein Monster. Wow. S3, S4, man ist dann durch, nach so 1000 Höhenmeter, man ist echt eliminiert. es sind also, jetzt genau 1000 bis daher. Man ist echt genagelt, ja. Und jetzt haben wir uns da einen Kaffee bestellt und, dann, und, und, und, und ein Kaltgetränk. Ja, und, das jetzt mit. und da sitzen wir jetzt. Total locker, tschocker. Ganz so oder? Und mütterlich im Schatten. Sein, ne? So, dann ziehst du mir mal welche. Ja, Prost. Prost dass die Kugel nicht verrostet. <lacht> hm. Boah. Ja, der tut schon schlafen, So, jetzt geht's ab zum Baden. Wir sind weiter nach Richtung Dolmetscher gefahren. Ja. Wird aber besser umgesagt. Genau, wird aber besser umgesagt. Wir können es ja super spontan machen mit dem Auto. Ja. Und da darf man nicht jammern. Sehr, sehr schön. Da hinten noch weiter. Passt! Ein bisschen warten, okay. Ich muss mir stumm sein. Dann geht's rein. <lacht> ich bin immer die Schnürne, gell? So, Ende gut, alles gut. Auf jeden Fall seht ihr da unsere Außenküche. Da ist die Wicke schon brav beim Kochen. Da gibt es Nudeln. und da ist dann Hirtenkäse dazu. Das Wasser kocht auch bald. Genau. Ach da ist unsere Aussicht draußen, echt eine ganz gemütliche Geschichte und ja da vorne ist unser Boot das hat eh schon einlassen kann man nutzen genau. und da ist unser Schlafplatz so trocken, damit wir alles auf in Summe war es echt eine coole Tour hart aber fordernd ja. also war echt super Sehr cool. ähm, wenn du dagegen aus der Gegend wisst euch in die Kommentare gar nicht wisst, dass leider so stark befestigt war echt krass, wie gesagt, ich war da war ja. das Kind aber gar nicht mehr so in den Kopf gehabt. Ja, und dann gibt es eh ja nichts mehr zu sagen, oder? Nein, genau. Wenn es euch genau. gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. macht Macht's gut. Pferde dich, ciao.